Was passiert, wenn unsere Erwartungshaltung nicht erfüllt werden? Ganz klar, wir sind erstmal enttäuscht. Wir sind enttäuscht von der Situation, von dem ganzen Gefühl, wir fühlen uns mehr oder weniger betrogen. Wie genau ist das jetzt, wenn wir uns erwarten, dass wir zum Beispiel in beruflicher Hinsicht in relativ kurzer Zeit sehr viel erreichen können? Nehmen wir an, deine Erwartungshaltung ist, dass du innerhalb von... Drei, vier Wochen, also in einem Monat ungefähr mehrere tausend Euro verdienen kannst. Und dann übst du diesen neuen Job aus und am Ende des Monats stellt sich dann heraus, dass du keine mehrere tausend Euro verdienst, dass das gar nicht zutrifft. Dann fühlst du dich doch tief im in Inneren betrogen und bist doch der Meinung, dass du komplett übers Ohr gehauen wurdest, oder? Darüber geht es im heutigen Video. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Wenn unsere Erwartungshaltung, die wir zu etwas haben, mit der Realität nicht übereintrifft. Wenn wir drauf kommen, dass etwas ganz anderes passiert, als wir das im Vorhinein geplant haben oder uns schon gedacht haben, eben erwartet haben. Und besonders trifft uns dieser, dieser Frust, dieses Gefühl, dass wir übers Ohr gehauen wurden, wenn es um sehr emotionale Dinge geht. Und so Sachen wie, dass wenn du dir etwas dazu verdienen möchtest, weil du einfach finanziell besser dastehen möchtest, weil du einfach gewisse Träume, Ziele hast, die du dir erreichen möchtest oder auch für deine Familie und für dich gemeinsam. Wenn es dann passiert, dass diese Erwartungen nicht eingehalten werden, dann trifft uns das, das noch viel stärker. Und dieses Gefühl, dass wir betrogen wurden, das kann uns eigentlich auffressen. Mir passiert es sehr oft, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie einfach Erwartungshaltungen haben zu diesem Thema, dass sie sich etwas aufbauen, dass sie sich etwas dazu verdienen, was gar nicht mit der Realität übereinstimmen kann. Deshalb empfehle ich dir, wenn du jetzt der Meinung bist, du möchtest etwas nebenbei machen, weil du eben ein paar hundert Euro mehr brauchst oder mehrere hundert Euro mehr, vielleicht ein paar tausend Euro mehr, überleg dir erstmal, was ist wirklich realistisch, was ist machbar. Die Chance, die ich vielen Menschen bieten kann und, und die vor allem für Frauen sehr sehr toll ist, weil sie das so gut in ihr Leben integrieren können, äh, bietet irrsinnig viele Möglichkeiten. Aber man muss sich bewusst sein, dass es kein schnell Reichwerdesystem ist. Das heißt, wenn du der Meinung bist, du möchtest etwas machen wo du innerhalb von drei, vier Wochen ein paar tausend Euro verdienen kannst, dann musst du dir etwas anderes suchen als die Möglichkeit, die ich bieten kann, als Network Marketing. Dann solltest du vielleicht Lotto spielen und auf die Glücksweh hoffen oder andere Dinge ausprobieren. Aber der Weg im Network Marketing, in diesem Empfehlungsmarketing, das ich mache, das bietet dir nicht viele Möglichkeiten. Nur musst du dir auch bewusst sein, Punkt eins, du musst regelmäßig etwas dafür tun. Denn es gibt nicht diese, diese, diesen Job, diese Arbeit, wo du nichts machen musst und das Geld flattert umsonst beim Fenster herein, in großen Mengen dann noch dazu. Das gibt es einfach nicht. Du musst dir bewusst sein, dass du dir eine gewisse Anzahl an Stunden in der Woche freihalten musst, wo du auch aktiv sein musst. Und das andere ist, dass du dir genau überlegen solltest, was sind denn deine Erwartungen, wie viel genau möchtest du denn verdienen und in welchem Zeitraum. Setz dir doch kleine Ziele. Sag, okay, in drei Monaten möchte ich so und so viel dazu verdienen. In einem Jahr sollte es dann schon vielleicht etwas mehr sein. Aber sei dir bewusst, dass in diesem Network Marketing, in dieser Chance, die ich dir bieten kann, dass es kein Sprint ist, um es mit einem Lauf zu vergleichen, sondern eher ein Marathon. Und du musst überall rechnen, dass du circa drei bis fünf Jahre brauchen wirst, um wirklich gut in etwas zu werden, vor allem in so einem Ding wie deinem Beruf, deinem, deinem Leben, deinem Zusatzeinkommen. Und diese Zeit brauchst du auch, ja, damit du wirklich sagen kannst, du kannst dir deine finanzielle Freiheit, die, die du für dich festgelegt hast, die du für dich möchtest, diese Zeit musst du dir schon geben. Stelle doch mal vor, du beginnst einen neuen Job. Jede Ausbildung, jede Lehre dauert Circa drei bis fünf Jahre. Jede Schulbildung, jede Weiterbildung, wenn du etwas machst, diese drei Jahre bis fünf Jahre, das ist so diese, diese Grundzeit, die du einfach einkalkulieren musst. Das heißt ja nicht, dass du nicht von Anfang an dabei etwas verdienen kannst. Aber du musst es einfach in Relation setzen, dass dort nicht mehrere tausend Euro schon reinflattern können nach wenigen Wochen. Und es gibt vielleicht einige Ausnahmen, die wirklich einen schnellen Weg gegangen sind und sich wirklich auch im Network-Marketing in kurzer Zeit viel erarbeitet haben. Aber auch da ist es wichtig, dass du weißt, die haben da wirklich hart daran gearbeitet. Das heißt, wirklich regelmäßig gearbeitet und nicht diese Einstellung gehabt, ich arbeite eine Stunde in der Woche und ich verdiene 10.000 Euro und mehr im Monat. Diese Relation wird sich vor allem zu Anfang nicht ausgehen. Und ich glaube, wenn du dir das bewusst machst, dann wirst du auch sehr viel Spaß haben und sehr viel äh, Freude an diesem, an diesem Job. Denn du kannst dir da etwas aufbauen, wo du dein eigener Chef bist, wo du selber bestimmen kannst, mit wem du arbeiten möchtest, mit welchen Menschen du zusammenarbeiten möchtest, wem du deine Produkte zeigen möchtest und wer in deinem Team sein soll. Und das ist eine Riesenmöglichkeit im Network Marketing. Ich war erst vor kurzem wieder auf einem Vortrag in der Wirtschaftskammer und es wird einfach davon gesprochen, wir leben in sehr unsicheren Zeiten und ich möchte dir jetzt keine Angst machen, aber es soll uns immer wieder bewusst sein, dass unsere scheinbar sicheren Jobs, die wir haben, vielleicht gar nicht immer so sicher sind, denn die Welt ist einfach ständig im Wandel und das sehen wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr. Viele Jobs, die vielleicht vor 40, 50 Jahren noch existiert haben, gibt es heute gar nicht mehr. Dafür gibt es andere Dinge. Das heißt, wir alle müssen etwas flexibler sein. Und wenn du für dich entscheiden kannst, dass du gerne mit Menschen arbeitest, dass dir Gesundheit, dass dir Wohlbefinden wichtig sind, dann habe ich eine fantastische Möglichkeit, die ich dir zeigen kann. Schreib mir ganz einfach, ich blende dir unten in der Beschreibung den Link an, wie du mich erreichen kannst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns unverbindlich zusammensetzen und uns das anschauen, ob diese Möglichkeit auch für dich geeignet ist. Denn sie ist nicht für jeder Mann und jede Frau, das ist ganz klar. Aber das finden wir in einem gemeinsamen Gespräch heraus. Und ja, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch sicher das nächste Video nicht. Ich freue mich auf dein Feedback, schreib mir alle deine Meinungen, deine Fragen, die du vielleicht zu dem Thema hast, auch gerne in die Kommentare, dafür bin ich da. Ich lade dich auch ein, komm in unsere Facebook-Gruppe exklusiv für Frauen, wo es wirklich äh, rund um Tipps und Tricks um äh, Job, Arbeit, Nebeneinkommen geht. Und Ich wünsche dir alles, alles Gute, bis nächste Woche, bleib gesund, wir sehen uns, deine Petra.